Ein YouTube-Filmchen über das Durchmessen und Testen von Batterien und Akkus. Ich bin dafür über zwölf Stunden Filmmaterial über Batterien durchgegangen, die ich so gefunden habe, auf der Suche nach ein paar vertrauensvollen, wissenschaftlichen Experten. Und mir ist aufgefallen, unter dem Deckmantel des Expertentums gibt es sehr, sehr viele Verkäufer. Das sind einfach nur Verkäufer, also Experten, die Vorträge halten nach dem Motto Hi, ich habe es extra mit den allerbesten Searchable Keywords gespickt, die ich so finden konnte zum Thema. Thema des Vortrags war der deutsche Ingenieur und Innovationen in der Volkswirtschaft. Wie Sie auf Folie 1 sehen, sehen Sie nichts. Das ist Hightech, meine Damen und Herren. Hightech! Sehen meine Damen und Herren. Das ist Hightech. Es gibt da dieses Problem. Dieses Problem habt ihr alle, denn ihr alle benutzt Akkus und in Zukunft wird das Thema immer wichtiger. Also befasst euch besser jetzt damit als gar nicht. Ja, die technischen Hintergründe sind total schwierig. Versteht kaum einer. Ich werde da jetzt in meinem Vortrag natürlich nicht im Detail drauf eingehen, denn Wissen ist Macht. So ganz im Groben geht's halt so. Wir messen die Coulomb-Effizienz mit thermischer Impedanz-Spektroskopie. Pointing-Vektor, imaginäre Zahlen. Das ist <lacht> Zyklustests, tests Rasterelektroden, Mikroskop, Spektroskopie, Ultraschallsonographie, Image Processing. Denn guess what? Ich kenne die Lösung. Besser noch. Ich kann sie euch verkaufen. Im Anschluss an meinen Fachvortrag könnt ihr gerne an mich herantreten. Because I am Super-Experte. Look at me, I'm professional. I know everything you don't need to know. Ihr seid alles meine potenziellen Kunden, die sich diesen Scheiß noch freiwillig reinziehen. Bis hierhin. Also. Das ist Wahrheit. Ja. Ihr alle, ihr alle habt Probleme mit Batterien, denn ihr wisst nichts darüber. Wozu müsst ihr was über Batterien wissen? Es spart euch Kosten, Ärger, Ausfallzeiten. Für eine ganz kleine Investition. Ja, das ist eine Investition. Und in mich, euren Superprofessor, der alles weiß, spart ihr euch eine Menge Ärger. Keine technischen Hintergründe, kein wissenschaftlicher Background. Brauche ich nicht. Ich brauche nur Emotionen und Pseudofakten und ein blendendes Aussehen. Schaut mal, ich hab sogar Hosentaschen. Ha! Wenn das nicht gut vorbereitet ist hier auf diesem Vortrag, worum geht's eigentlich? Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, jetzt muss ich noch die richtige Online-Marketing-Strategie losfahren und dann läuft das Ding. Das sind Selbstläufer. Batterien und so hier macht, macht kein Mensch. Außer mir. Ich sag euch, wie es geht. Oder auch nicht. Ihr seid zwar alle mit der Erwartung hergekommen, es zu der aber in Wirklichkeit seid ihr einfach nur an Verkäufer geraten. An einen extrem gut aussehenden Verkäufer. Der über allem stehende innovative Ansatz liegt in der spektralen Impedanzmessung. Hier die Ortskurve, die den Verlauf der Impedanz bei verschiedenen Messfrequenzen anzeigt. Unsere Messgeräte ermitteln hierzu durch Messungen in den Bereichen der Elektrolyte, Elektroden und der Diffusion mit einem speziellen Algorithmus den Gesamtzustand ihrer Batterie. Mit unserem innovativen Ansatz ermitteln wir innerhalb nur einer Sekunde den kompletten Batteriezustand durch gleichzeitiges Messen des AC-Widerstands, des DC-Widerstands sowie der Batteriespannung. Über das intuitiv zu bedienende PC-Programm erhalten Sie sofort alle relevanten Informationen. Die Frequenz, die Impedanz, die Spannung und die Temperatur. Zur Datenablage oder für Analysen können Sie die Messergebnisse im Text- oder CSV-Format exportieren. Jetzt. Danke. Wie misst man die Lebensdauer? Was ist mit Feldversuchen? Im Feld, in Feldversuchen, in the field. Hier ein Anwender, der sich schon seit 1982 mit Pedelecs, Elektrofahrrädern und E-Bikes beschäftigt. Das können wir leider nicht messen. Also das würden wir gerne. Also wir haben mit der Deutschen Post, mit den Postradfahrern haben wir quasi 23.000 Testfahrer gehabt. Die Problematik war, dass wir dann nach vier Jahren wussten, der aktuell vier Jahre. Das ist aber für die Katze ist nur noch historisch interessant. Weil dieser Akku, der war nach vier Jahren gar nicht mehr verfügbar. Im Prinzip kann man sagen, jeder Akku-Zelltyp ist nach einem Jahr schon wieder abgegradet. Da hat der Hersteller irgendwas verbessert. Also hat Elektrolyt verändert, hat Anoden- oder Kathodenmaterial Kathoden verändert, hat Montageschritte verändert. Und äh, manchmal ist eine Verbesserung auch eine Verschlechterung. Äh, das weiß man aber dann erst nach ein paar Jahren. Da kann man nur historische Statistik sammeln. Das ist natürlich interessant, aber bringt nichts. trying to make lithium -ion cells better, and you don't want to test for a long period of time. You do these high precision measurements und tell has the electrolyte additive helped or hindered what you're trying to do. Und hier sehen wir einen der berühmtesten Batterieprofessoren der Welt. Er ist quasi eine Mischung aus Meister Propper und Captain Picard. Dieser Professor macht zumindest exzellentes Selbstmarketing und bleibt dabei super süß und sympathisch, was man an folgenden Aussagen sehen kann. The battery manufacturers are a lot smarter than university professors. You suggest an experiment and they say we don't want to do that. We waste our resources. And we say well the scientific value is important, we got to do it. To be able to say, okay, the difference between that cell and, and that cell is because of the electrolyte additive, not because some graduate student made a crappy cell. Or a professor made a crappy cell. Like, I, you know, my cells are really crappy. Not so, you know, we built the characterization tools from an electrochemical point of view, and now it's time to do the hard stuff. Uh, this is about the simplest model you could ever come up with. I thought of that walking home one day. You know, I wasn't uh, writing fancy equations on the blackboard for years. I'm a simple-minded guy, and I like simple stuff. Ich denke, die Diesel-Guys sind excited, die Gas-Guys sind excited und die EV-Guys sind excited. Everybody's excited. ich <lacht> bin <And I'm> excited. <lacht> Weil ich selbst keine Ahnung habe, habe ich mich durch ein paar Paper gequält und stelle jetzt was aus meinen Top 3 Favorites vor. Für die Entwicklung von Zustandsdiagnosekonzepten braucht man eine solide Kenntnis der internen Alterungsmechanismen von Batterie- und Akkuzellen. Das haben wir im letzten Video abgehakt und ich danke hier an dieser Stelle dem Künstler, der dieses wunderschöne Übersichtsbild gestaltet hat. Dass das Ganze nochmal gut zusammenfasst, bitte jetzt auf Stopp drücken und eine halbe Stunde lang begutachten. Hier sehen wir zum Beispiel die SEI-Bildung, das Lithium-Plating, Kapazitätsverlust durch Einlagerung von aktivem Lithium. Bam weg und eine Erhöhung des Innenwiderstandes. Irgendwo steht das nochmal mal erklärt. Ja, Sinn. Degradationsmechanismen führen zu Decreasing Capacity and Increasing Resistance over Lifetime. Der Lifetime Model Performance Parameter schlechthin ist die Kapazität der Batterie. Der State of Heat wird in den meisten Fällen auch so definiert. Die aktuelle Kapazität geteilt durch die Referenzkapazität, die zum Anfang der Lebensspanne der Batterie zur Verfügung stand. Die meisten definieren sich ab 80% der Initialkapazität oder ab 200% des anfänglichen Innenwiderstands ist mein End-of-Life erreicht. Am liebsten wollen wir den aktuellen Status der Komponente wissen und eine Prognose für die zu erwartende Lebensdauer. Warum nicht? Dabei muss klar sein, dass die schwächste Zelle die Performance des ganzen Systems maßgeblich bestimmt. Und es gibt jetzt drei Arten, das den Soch zu messen. Direkt, adaptiv und modellbasiert. Eine direkte Messung ist die Bestimmung der sogenannten Coulomb-Effizienz. Auch Professor Dan scheint ein großer Fan dieser Methode zu sein, allerdings misst auch er auch eher im Labor Setup. You discharge it and you charge it and you discharge it and you charge it between fixed upper and lower voltage limits and you measure the capacity of the cell during charge discharge cycling. So the capacity when you're doing this experiment at constant current is very easy to calculate. It's the constant current times the time so this ratio, the coulombic efficiency, the ratio of the charge the battery delivers to that which you store, should it be exactly one. And if it is exactly one, the lithium-ion cell will last forever. And if you could measure the coulombic efficiency really accurately, you could use it to tell the magnitude of the parasitic reactions going on into this, in the cell. It's being charged, that's removing lithium, making the material more oxidizing, then add the lithium back, and it doesn't come all the way back to the axis, and every time you charge and discharge, The curve keeps shifting to the right. More and more electrolyte gets oxidized, and that oxidation of electrolyte causes the charge imbalance between charge and discharge. These parasitic reactions that are going on in the cell, they're bad.: Eine kleine Anmerkung von mir: Als nächstes sagte Jeff, dass der Strom auf vier Dezimalstellen genau gemessen werden muss und behauptet dann, dass das sehr kompliziert wäre.: If you want to make statements about the lifetime of cells based on coulombic efficiency measurements, you've got to measure at least to the fourth digit in accuracy and precision. But that you buy, can't do this. Also, ich bin ja jetzt kein Experte, aber das ist ja quasi nur ein DC-Strom, auch noch batteriebetrieben, also floatend. Einfacher geht's nicht. Kann man da nicht einfach irgendeinen Hochtemperatur-, supergenauen Strommesswiderstand nehmen? Oder von mir aus, was weiß ich, irgendwie so einen Koaxialschand? Und wenn man es ganz genau haben will, nimmt man kein teures Messgerät, sondern einen total billigen Analog-Digital-Wandler-IC. Zum Beispiel ein 16-Bit-ADC könnte an die 65.000 verschiedene Zahlenwerte beschreiben. Muss man sich natürlich in seinen Strom- und Spannungsbereichen genau auf den Eingangsbereich einstellen, der für den IC vorgesehen ist. Zum Beispiel hier 1,5 Volt. Damit kannst du messen auf 24 Mikrovolt genau. Mikro. Das ist 10 hoch minus 6. Sollte ausreichen für die vierte Stelle hinterm Komma. Vor allem, da der Ladestrom in dem labor ab ja auch konstant gehalten wird und man den Wert vorher schon kennt und man keinen großen Bereich abdecken muss. Aber die genauen Werte und Anforderungen kenne ich jetzt natürlich nicht, kann ich nicht beurteilen. Dass diese Dinge und die voltage auf den Precision-Resistorien, um die Kraft wirklich gut anzunehmen. Und mit diesem device können wir die Coulombic-Effizienz -E sehr, sehr genau Aber stimmt schon, je imposanter der Schallschrank, desto besser die Messung, ganz klar. Aber es sagt ja, die sind nicht billig, du. Der letzte Schallschrank ist, ist auch fast der teuerste. Hier ist unser Messsystem drin, wird das Ganze auf diesen zentralen Rechner geschoben und liegt da seit 10 Jahren. Als äh, ASCII-Datei ist es da, kann aber in eine Excel-Datei dann noch umgewandelt werden um den roten Faden weiterzuführen erklärt er Jeff weiter dass die Coulombic inefficiency durch die Zyklusdauer ein ganz passabler state of Heat parameter sei Instead plot the, coulombic inefficiency, which is one minus the CE, so just flip the data over And if you divide one minus the coulombic efficiency by the time of a cycle, all the data falls on a universal curve. Okay, so it's telling you that time of exposure is really the bad actor here in the failure of these cells at elevated temperature. And now these measurements can be used to rank all lithium ion technologies. Well, do you test data showed previous slide is for the set in the blue box. So we've identified additives that are much, much better. Single experiment. Pretty cool. Eine weitere direkte so Messung ist die Messung der Spannung über der Zeit während des Ladevorgangs oder elektrochemische Impedanzspektroskopie. So you're measuring a spectrum, has to do with resistance, impedance, the blockage of electric current and electricity chemistry. We have an input and an output where we could attach an electric connection to, but we don't quite know what kind of circuit is inside of this little black box. When you model a battery like an equivalent circuit, you kind of are able to sometimes take a component, like say R1, decouple it from the other two, and look at just how the behavior of R1 changes while a battery is cycling using EIS. take a battery and apply a very small alternating current, or AC, signal to the battery. The current flow will alternate between positive and negative current. At first when we are applying this AC current to the battery, we use a very very fast frequency small current. And then as time goes on, we use a slower and slower and slower frequency current. At different frequencies inside of the battery, you get different phenomena happening. What you end up getting is a shape like this. When they first performed EIS, they found that it had a much lower value. But then as you cycled the battery, it increased to higher and higher and higher impedance values to show that the impedance is growing. Here's another great example of a solar cell, and it demonstrates the ability to measure five different regimes. Uh, we're going to get a series resistance. We're going to get cathode kinetics, uh, porous electrode transmission line, and to recombination and into diffusion. Uh, limiting response we get all this information in a single experiment and when we talk about impedance measurements these are made high frequencies megahertz level and EIS can determine the total individual mechanisms contribution to the characteristics of the cell in a single experiment and this is going to allow us to do a lot of different things like fault analysis or study state of charge of batteries and this kind of things like this also die meisten hersteller von solchen batteriemessgeräten präsentieren immer solche ortskurven hier ein nicquist plot des impedanzspektrum einer lithium Batterie. Und diese Batterie kann man mit einem äquivalenten Schaltplan modellieren und dann Rückschlüsse auf die interne Art der Alterung ziehen, je nachdem wie die Kurve aussieht oder wie sie sich im Lauf der Alterung der Zellen verändert von Messung zu Messung. Dann gibt es adaptive Methoden, die weitere Batteriewerte als Indikatoren für den Batteriezustand heranziehen, zum Beispiel die hier. Und dann gibt es noch modellbasierte Methoden. Ich habe jetzt auch nicht genau verstanden, was da der Unterschied ist. Wahrscheinlich gibt es für diese modellbasierten keinen physikalisch-chemischen Hintergrund, sondern das sind einfach empirische Modelle, wo man gemessen wurde mit ganz vielen verschiedenen Variablen und das wird dann irgendwie gefittet mit einer multiplen Regression oder auch neuronalen Netzwerken. Also so erkläre ich mir das. Wer es besser weiß, kann ja schon mal die Tastatur bequemen. Zurück zum Thema. Was ist mit beschleunigter Alterung, also Accelerated Aging und Zyklenwechseltests? Ist das anwendernah genug für Akkus und Batterien, um Aussagen für das echte Leben treffen zu können? It's pretty hard to design lithium-ion battery that lasts a long time. But it's even harder to prove that it will. It doesn't make sense until you read the fine print, and the fine print is right here at the top. And how are these batteries tested? Well, this 1.5C means it was charged in about 40 minutes, and this minus 2.5C means it was discharged in about 20 minutes. So each charge-discharge cycle takes about an hour or maybe a little more. So This entire test took about 500 hours or so. Okay, so this experiment was done very rapidly, a little less than a month. Now, if you take the same exact cell, which comes from A123, and you test it, where you do a charge-discharge, the discharge takes 56 hours and the charge takes 56 hours. That's the red curve. and You plot capacity versus cycle number. You can see the thing dies really fast in cycle count. So this blue data is the 60 degree data I showed you on the previous slide. And the red data is what happens if you go much more slowly. So the time of each cycle takes much, much longer. So the, the point is that you get a very lot of capacity loss versus cycle number when you go slow at high temperature because there's chemical reactions going on in the cell that are bad. And when you do charge-discharge, Rapidly all you're doing is beating the clock you're beating the clock on these time-dependent parasitic reactions And it shows that cells have to be cycled under realistic conditions to give a meaningful cycle and calendar life determination And just as a point of interest. In lab results, they can get 5,000 cycles and such, but that's in a laboratory setting. So in the real world, nobody actually knows how long these things will last for. But what I've seen people do with recycled cells that they buy off of eBay, how many cycles they get after that is pretty incredible. So I think a lot of these lithium batteries are not being pushed to their limit. So I think if you know what you're doing and you use the right chemistry and you use these batteries appropriately for an application, these numbers are so large that it probably doesn't matter to us mortal humans. And also these batteries are dropping und Preis so significantly that you need to factor that in as well. You use a lot of different techniques, not just one, to really answer the questions you're trying to ask. And that's the scientific research process. Hope it wasn't too awkward with me like leaning over the whole time. Apropos Batterietests. Etwas anwendernaß zum Nachmachen. Bitte nicht nachmachen. Batterien abschlecken, um zu prüfen, ob's noch voll sind. Kennt ihr noch weitere Methoden? Klärt mich auf. Sure Denn die Warn-Experten sitzen immer hinter der Kommentartastatur. Dann geh ich jetzt mal weg hier. Knallgas. Wie kann sich ein Ingenieur helfen, um den Ladezustand einer Autobatterie -Auto zu prüfen? Ohne den Einsatz technischer Hilfen. Ich wunderbare Batterie mitgebracht. Nein, Wolzbrücke. Und du darfst uns beweisen, dass deine bisher gezeigten Worte, dass der Ingenieur gar nicht dran braucht als ich selbst. Du hörst gemein. Entsprechend dem Ladezustand der Batterien diese nun prüfen. Du darfst uns so vormachen, wie man das eigentlich ohne einen Multimeter macht. Ich hab das gewisser die labor des Öfteren. So, oralerweise wurde das ist ein boden dieses. Das ist gleich erste. Wir haben wir ja alle drei Folge gemacht. Wir so, eine ist voller als die andere. Die ist voller. Die ist am vollsten. Genau. Ich habe da ganz aus Versehen so eine Kunstfigur erschaffen hier. Alias euer Chef des Vertrauens oder Professor Zweistein. Wie soll ich diese Kunstfigur nennen? Weiß jemand noch einen besseren Namen? Ja, vielleicht kommt noch mal irgendwann ein Video Batterieherstellung, Lifecycle Assessment oder sowas. Ne? In ein paar Jahren. Lange wird der nicht mehr alt. muss ich eine neue Kunstfigur erschaffen. Tschüss! Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao mit A.